Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam DX. Äh, ich glaube viele Items zum Lagern habe ich nicht, deswegen... Ah doch, klar, das Goldband, das ist wichtig sogar. Ja komm, ich nehme die mal mit, sicherheitshalber. Dich brauche ich garantiert nicht, dich brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So. Wir machen uns auf den Weg für die Wahrheit. Bereit? Ja. Wohin gehen wir? Kleerberg Schneepfad. Wir müssen hier ja auf den Kleerberg, ne? Merkt ihr? Kleber. Gut, auf geht's. Der Gipfel erwartet uns. Auch hier wieder einfach eine Trainingsmethode. So, und wir gucken uns ganz kurz Absol an. Kauft das war richtig so. Rucksackhieb, Verfolgung, Schlitzer und Biss. Das kann man noch ein bisschen diverser gestalten, natürlich. Aber für den Anfang ganz okay. Der braucht einfach noch ein Item. Und ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir kriegen in der Mitte der Story einen Teampartner. Und das ist Absol. Und den werde ich behalten. Absol wird mich in der Story ab sofort begleiten, denn Absol ist Story-relevant. Der begleitet mich in der Story, weil er die Story lösen will. Und er ist cool. Er ist stark. Oder hat dasselbe Level wie wir im sogar noch? Das ist glaube ich random, der ist glaube ich immer Level 28. Ja, genau. Der hat jetzt 250 Schaden genommen. Cool. So. Ja, aber nee, ich finde absol ist so cool. Und irgendwie, seit der dritten Gen, seit es draußen ist, finde ich das Pokémon cool. Und von daher bin ich umso froh, dass es wir uns jetzt begleiten will. Und es ist recht stark und von daher behalten wir das einfach mal. Was Ja gut, mal schauen, wie viele Ebenen der Clearback hat. Nicht allzu viele, die anderen hatten ja so 11 bis 12. Ich bekomme dann unser Hunger anscheinend wieder. Ja, ich habe gestern Abend die letzte Folge aufgenommen. Vorgestern Abend die zwei letzten, das ist heute Morgen für mich. Wie ihr seht, ich nehme ziemlich schnell auf. Ich will das nicht einfach durchrushen, aber ich will es schnell durchhaben, damit ich es hochladen kann, alles. Weil ich aber momentan Urlaub, das heißt, neben ein bisschen Schule machen, ein bisschen lernen, nehme ich einfach mehr auf. Ah ja, klar, da geht immer zuerst auf die Gegner, statt auf die Items, auch wenn es direkt hinter dir liegt. Heal und dann geht's zum Item und dann zur Treppe. So, jetzt haben wir einfach zweimal AP-Heilung und das ist ziemlich kacke, ehrlich gesagt. Aha! Oh, davon liegt eine, Attac eine Attacke. Mein Gott, man manchmal verhaspel ich mich richtig eklig. Immer mehr unterdessen. Ist schlimm. Also, ich habe verhaspelt. Teilweise kommen einfach Buchstaben komisch raus. Irgendwie ist das sehr komisch. So, laufe ich zurück oder laufe ich nach vorne? Bitte lass mich weitergehen. Okay. Nö. Ich check Erholung in diesem Spiel nicht ganz. Ob ich zuerst zwei Runden pennen muss, damit ich mich voll heile, das wäre dann... ...sehr interessant auf jeden Fall. <lacht> Weil... ...ich weiß, dass einige Attacken... ...ich weiß. Ich weiß, dass einige Attacken so geändert wurden, dass sie halt nicht mehr so gut sind in diesem Spiel. Andere sind dafür viel zu gut. Ach, hast du keinen Knochen mehr mehr? Ups jetzt schon. Na ich lasse den mal leer. So. Ja, äh, viele Attacken wurden so umgeändert, dass man halt äh, mehr oder weniger was davon hat. Angepasst halt an diesen, dann an diesen Dungeon Crawler Style, was eigentlich ganz cool ist. Es gibt dann einfach Attacken, die gar nichts bringen. Und hier finde ich jetzt halt, Attacken wie Heuler und Rutenschlag sind plötzlich okay. Weil das halt nicht einfach nur einen Angriffspunkt senkt und fertig, sondern halt viel Angriffsschaden wegnimmt aufs Mal. Und es kann sein, dass man statt einem Hit plötzlich drei Hits braucht, um Gegner zu töten, deswegen... Ah ja, Gegner hier unten nehmen keine Items mehr auf. Stimmt. Das ist ja auch so ein Ding. Schutzschild Schutz zum Beispiel funktioniert eigentlich genau gleich, aber es ist halt voll gut. So, und jetzt Item jagen. Da ist die Treppe und da vorne ist ein Kekleon-Shop. den würde ich mal kurz angucken gehen. Hallo, Kekleon! weg. Warte mal, habe ich nicht eine Linkbox? Jetzt ah. <lacht> ist einfach weggerannt. Doch, ich habe einige Items. Ich, ich gehe nochmal zurück und schmeiße es mal hin. Hallo. Du kriegst... Das. Wenn ich die jetzt werfe, dann sind sie weg. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Und ich werfe die nur, damit ich nicht äh, draufstehe. Wobei ich glaube, er würde sie nach links und rechts wegverteilen. Wir können mal später eine Linkbox verwenden, wenn ihr wollt, aber ich finde jetzt die nicht wirklich gut. Wobei, wir können beim schlupo -Link einfach linken gehen. Das können wir später mal machen. Nice! Okay, mit den Linkboxen kriege ich schon Geld, merke ich Dann Jetzt muss ich ihn abfließen. Das wollte ich eigentlich verhindern, damit ich wechseln kann, aber ist okay. Ausdauer ist recht asozial hier drin, weil Ausdauer sagt einfach mal so, du, du überlebst zwar eine bis zwei Runden, einfach alles. Geduld ist recht scheiße, <lacht> weil wie ihr seht, wie viel Damage man austeilt, zinkt man da besser als nix. Was ich ein bisschen schaden finde, das mal so nebenbei am Rande. Ich meine, obviously, man kann sich am Ende entwickeln. Nach der Story dann. Das hat Gründe wieso. Und das wird dann in der Story erzählt. Äh, dass man dann die Bandanas verliert, die wir hatten hier. Also, wenn ich mich zu einem Knogger mache und äh, gekka zu in einem Raptor und den Gewaldrohr halt, verlieren wir unsere Bänder. <lacht> Sorry. Dann haben wir die Bänder nicht mehr. Das finde ich echt schade. Ja, wie gehen weiter? E9 schon. Passt. 9 Minuten, 9 Ebenen. halt mein Magen ist besser im Auge, weil ich will nicht nochmal eine App ablesen. Ich spiele dann lieber Gekka oder Absol weiter. Könnten eigentlich Absol mal nehmen. Wobei Gekka schon eher ja der zweite Teamleader ist eigentlich. Ja. Mal schauen, ob es überhaupt noch nötig ist. Das ist alles andere. Da in die Mitte wäre es jetzt cool, wenn wir fliegen könnten. Ich laufe mal eins also rein. Ich weiß gar nicht mehr, was Sondersensor macht. Sie ist eben nicht wirkungslos, ich weiß, aber sie macht irgendetwas ganz komisches ich glaube, er muss überleben. Immerhin hat er ein Pokémon. Das. Da liegt ein Belebe-Samen drin. Ah! Alter, wie viele Fallen sind denn hier versteckt? Okay, ich habe das Gefühl, von den Stages her ist es hier einfach, wenn man Feuer und Wasser-Pokémon nimmt. Und mit Feuer und Wasser kann man einfach einmal über, überall rüberlaufen. Das ist auch voll nutzlos jetzt die Burg geworden. Ja okay, mach ihn fertig. Who cares? Ich teile wieder. Ich hab's noch nicht. Okay. Da ist die Treppe. Wollen wir noch mal kurz zum kekleon shop gehen? Lohnt sich schon immer. Eigentlich. Ja, absolut klärt das schon. Jawohl. Jawohl. Nein. Habe ich dafür Items, die ich hier lassen will? Das brauche ich nicht. Ich jetzt mal gucken, was passiert. Okay, eben, ich kann es nur austauschen. Das heißt, es mit dem Werfen ist eigentlich schon das Beste, was ich machen kann. Äh. Ablegen. Nein, nimm oh. da genau wie ich dachte. Habe ich sonst noch ein Item, das ich nicht will? Okay, das sog Orb kann ich tatsächlich immer noch brauchen später. So, äh, da gibt mir jetzt Geld dafür. Recht viel. Und ich gebe ihm wieder Geld dafür. Und wir sind weg. Das war früher auch voll selten, der Kekli Laden. Da sind hier viele Gegner unterwegs. Meine Fresse. Nein, nein. Ah. Ich hasse dich. Das ist eine Linkbox, okay. Noch mehr Geld. Ue. Das sog auf behalte ich noch für den letzten Dungeon oder so. Und keine Sorge, man merkt ziemlich gut, was der letzte Dungeon ist. So ist es Es ist nicht so, dass ich dann... Oh, nur weil ich das weiß, weil ich so cool bin. Nee, nee, es ist recht offensichtlich. Nein, die verdammte Fähigkeit... Fähigkeit ist zum Beispiel richtig gut. Zum Beispiel richtig gut so. Mein Gott. Äh, ja, eben die ist richtig nice, weil alle, die rumstehen, pennen einfach. Ist voll gut. Nein. Okay, Dragos ist Level 30. Der holt einfach immer mehr Abstand rein. Voll gut. Ja, AP Heilkraft. Cool. Es ist schon gut, wenn einer von beiden AP Heilkraft hat. Ich will es einfach nicht auf beiden haben. So einfach ist es eigentlich. Himmel und Erde ruft nach mir. Okay. Äh, was übrigens auch nicht mehr geht, das habe ich voll vergessen. Früher konnte man, wenn man A und B gleichzeitig gedrückt hält, äh, stehen bleiben. Und sich heilen schnell. Das ist dann jeder Schritt oder jedes, jede Phase. Also jeder Schritt, jede Runde vom Gegner, so rum. Äh, also jeder Schritt vom Gegner hatte ich ein KP geheilt. Jetzt, jetzt habe ich es Ich wusste nicht, wie ich es sagen soll. Äh, ja, auf jeden Fall eben, dann läuft der Gegner einen Schritt, du kriegst ein KP. Dein Gegner läuft einen Schritt, du kriegst eine KP. Äh, und so konnte man sich halt schnell heilen. Hau ab da, hau ab da. Ich habe Raub aufgelesen. Okay, Raub ist okay. Wir gehen weiter. Das ist cool, dass Lether King einfach pennt, bis man es Ach so, der hat Schaden genommen vom Hagel, deswegen ist er aufgewacht. Stimmt, das ist ein recht ekliger Hazard. Also, in Scheißwetter. Dann haben einfach alle Leather King und alle Wachen auf. Oh, ich lasse schon mich bisschen oben. Okay, jetzt muss ich ein bisschen was lagern wieder. Ich schmeiß mal die perfekten Äpfel brauche ich safe nicht mehr. Dann nehmen wir zwei Äpfel mit. Wir können ein paar Top Ether weglegen. Zinabeln brauche ich nicht eine ganze Box voll. Mini Belebe Samen kann man auch deponieren. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht mehr. Kann alles weg. Ah, die muss ich mitnehmen bis zum Ende stimmt. Ja. Ich frage mich, wie viele Ebenen es noch gibt. Ich kann wieder Tagosto-Spielen fahren. So. Aber hat sich da auf der Map was verändert? Also ich... Ah ne, das war nur die Animation. War es vorsichtig? Hä? Mm -mm. Ciao, ciao. Ich glaube, das schwebt, ne? Nee, nicht mal. Ich dachte, das schwebe drauf. <lacht> Na, Glück für mich. Nein, hör auf mich. Der steht vor dir. Mach eine an anständige Attacke. Okay. Ich mach das wieder selber. Ja, dein Level. Slam. Jetzt slam. Okay, die ist nicht schlecht eigentlich. Nee, nee, nee. Hier kann ich doch irgendwo anschauen, wie viel... Ist das im anderen Menü? Kriege ich das nicht über dieses Menü rein? Aber, äh, hier, das wollte ich haben. 2,9, 81, 5, 1, 40. 465. Das sind doch neun äh, Pokémon etwa. Äh, ah, das geht nur in dem Dorf, in dem Fall. Die Anzeige, die so einfach ist. Dorf und Dojo. Ja, bei diesem Hazard will ich eigentlich nicht neuen Pokémon töten. Mal schauen, ob ich's ich es hinkriege. Moment. Wir nehmen einfach alles mit, was wir sehen. Hallo? Ich frage mich, wie ein Tragossus so einen Feuersturm beschwören kann, ehrlich gesagt. Weil bis jetzt kann man ja sagen, ja, äh, der Knochen macht Sinn bei ihm. Das ist ja auch sein Signature-Move sogar. Steinwurf, ja, ist halt ein, Fels ist halt ein boden und der schmeißt Steine rum. Aber irgendwie Feuer? Naja. Auch, auch Gekka-Bohr mit Feuer. Mit äh, Feuerodem. Von der Drachen-Attacke. Der in Level 5 gekka einfach mal so leben, lernen kann mit TMs. Ja, komm, wir machen noch kurz ah, Absolut auf den Level ab. Wenn das nicht zu lange geht. Gut, haben wir drüber geredet. Schon wieder eine, eine Finsternis-Attacke, eine Unlicht. So, Nachtieb ist ein bisschen stärker. Oh, wie lange müssen wir denn noch? Aber ja, wir könnten schneller durch die Dungeons durch, wenn ich nicht Item farmen würde. Okay, wir sind alle leicht gedamaged, sehe ich. Aber ich finde die Itemfarmerei ist eigentlich ein guter Bestandteil für dieses Spiel tatsächlich. Und ich denke, es ist jetzt auch nicht so, dass es ewig Zeit kostet. Ich bin schon recht dran auf Verzichten für mehr Grinding und so. Das habe ich bei meinem privaten Spiel schon ein bisschen mehr gemacht, noch grinden. Dass ich dann da wirklich einfach mal in diesem Dungeon jetzt noch ein bisschen, außer also nicht hier, aber bei den anderen vorherigen Dungeons, bei den Bossen, einfach noch rumgelaufen bin und ein bisschen gespielt habe. Einfach um mehr noch ein Level oder zwei rauszuholen. Und ich war da fast schon Level 35 mit allen außer Absol halt, ja. Also, ich bin für meinen Spielstand eigentlich recht hinten. Ah, recht... Hinten drein ist Schweizerdeutsch. Ich hänge nach. <lacht> oh nein. Ist bei haken die Heilung ab, von der Ja, bei Hagel ist die Heilung weg. Deswegen waren wir alle lowlife plötzlich. Wir haben keine natürliche Heilung drauf. Ah, Faktor lebt noch. Ja gut, wir haben genug Belebersamen. Ich wollte gerade sagen, ist eiseskälte nicht ein KO-Attack und natürlich ein K.O. treffe. Fick dich! Arschloch. Sowas hier in Mystery Dungeon einzubauen, natürlich. Endlich sind wir da. Das ist, also das, das ist doch der Gipfel, oder? Siehst du wohl noch da irgendwo? Da sind sie! Adi und sein Team! Ah ja, da sind sie ja. Sind sie da? Oh doch, langsam Zeit. Endlich haben wir euch gefunden. Wegen euch mussten wir einen ganz schön weiten Weg zurücklegen. Nur die Ruhe, Despotar. Endlich können wir die Sache abschließen. Meine Klauen zucken schon. Ich will einen Kampf. Gekapor, nimm es mir nicht übel. Gnade ist nun mal ein Fremdwort. Adi, ich wollte nicht, dass es so endet. Aber so ist nun einmal unser Schicksal. Sinn und Zweck eines Retterteams ist es, den Frieden zu bewahren. Und deshalb werden wir euch mit all unserer Macht bekämpfen. Auf sie! Halt und lass es auf der Stelle. Was? Aurora-Schleier. Sicher. Vulnona! Was? Vulnona? Das ist wirklich Vulnona? Dann ist die Legende so wahr. Euer Kampf ist jetzt zu Ende. Dieses Pokémon. Diese Pokémon sind meine Gäste. Bitte verrate es uns, Vulnona. Wer war der Mensch aus der Legende? Oder vielmehr, ist die Legende tatsächlich wahr? Je nachdem, wie du antwortest, entscheide ich, was mit ihnen geschieht. Ob mein Fluch für eine Legende gehalten wird oder nicht, das spielt keine Rolle. Doch so wahr ich hier stehe, es geschah wirklich. Vor vielen Jahren versuchte ich, einen Menschen mit einem Fluch zu belegen, doch sein Partner Garde war, schritt einem bewahrt ihn so vor dem Fluch. Selbstlos ertrug sie die volle Wucht des Fluches, der eigentlich den Menschen galt. Doch der Mensch verhielt sich egoistisch und feige. Er ließ Garde im Stich und floh. Später wurde dieser Mensch dann zu einem Pokémon. Und in der Gestalt eines Pokémon lebt dieser Mensch seither. Spann uns bitte nicht auf die Folter. Wer ist denn nun dieser Mensch, von dem du sprichst? Adi? Sei unbesorgt. Du bist es nicht. Moment. W was hast du gerade gesagt? Adi ist nicht der Mensch aus der Legende. W was? W was passiert mit mir? Meine Beine zittern. Ich, ich kann kaum noch laufen vor Erleichterung. Atmen, ich muss atmen. Einatmen und ausatmen. Puh, boah, einfach unglaublich. Wow. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Du hast nichts mit der Sache zu tun. Aber es mir doch gleich gedacht. Zu, so sowas wärst du gar nicht fähig. Da wäre noch etwas. Ich habe in der Tat vorausgesehen, dass die Welt aus dem Gleichgewicht geraten würde. Der Mensch, der zu einem Pokémon wurde, hat jedoch nichts damit zu tun. Der Grund dafür ist ein anderer. Habt ihr gehört? Ihr habt euch alle geirrt. Ihr habt an Adi gezweifelt und eine regelrechte Hetzjagd veranstaltet. Ähm, wir, äh, wir müssen uns bei euch entschuldigen. Es tut uns leid. Dieser Gänger hat uns aufgehetzt, müsst ihr wissen. Nein, ich habe Gänger gleich von Anfang an verdächtigt. Schließlich sieht Adi ja gar nicht wirklich heimtückisch aus. Es wäre ja zu schön, wenn ich euch das glauben könnte. Lass mich eines sagen: ihr habt meinen Respekt. Auf der Suche nach der Wald habt ihr eine Reise voller Strapazen überstanden. Wirklich beeindruckend. Ist das nicht großartig? Ich war fest davon überzeugt, dass ich recht behalten würde. Aber warum wurde Adi denn überhaupt zu einem Pokémon? Ich meine, wir wissen jetzt, dass er nicht der Mensch Legende ist. Aber warum ist er jetzt dann ein Pokémon? Adi, wer bist du? Ich bin Adi. Wow, der Boden bewegt sich. Ein Erdbeben? Die Erdkruste verschiebt sich. Diese Katastrophen nehmen immer größere Ausmaße an. Schlimmer noch. Diese Erschütterung des Erdbodens. Sie können ein Geschöpf erwecken, das bisher ungestört tief in, unter der Erde schlief. Ich spreche von Groden. Was, Groden, sagst du? Groden? Groden? Wer, wer soll das sein? Ein legendäres Pokémon aus alten Mythen. Es soll einst die Landmassen geformt und die Kontinente vergrößert haben. Es liefert sich einen vernichtenden Kampf mit seinem Erzfeind Kyogre und fiel im Anstoß daran in einen tiefen Schlaf. Sollten Grodens Kräfte entfesselt werden, würde Chaos die Welt regieren. Es muss aufgehalten werden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Wir auch. Nein, bleibt hier. Grodon ist weitaus stärker als jedes Pokémon, das ihr bisher getroffen habt. Überlasst es lieber uns. Sims hat recht. Kehrt erstmal zur Basis zurück und gönnt euch eine Pause. Macht euch keine Sorgen um uns. Wir besitzen schließlich nicht umsonst den Goldran. Wir erledigen lassen sie dem anderen wieder zurück. Ja, ich habe eigentlich auch gleich den Goldran. Zwei Tage und ich habe den Goldrahm, Gibt mir Zeit. Gut, dann gehen wir mal los und kümmern uns um Groden. Die haben erst den Goldrang? Ich dachte, sie sind viel weiter. Und so machte sich Simsel das Team auf, um tief in der Erde nach dem erwachten Groden zu suchen. Adi und sein Team waren nun von allen Anschuldigungen reingewaschen. Sie konnten ihre lange und anstrengende Reise beenden und kehrten wohlbehalten und glücklich in ihr retter basis zurück. Yeah. Unterdessen auf dem Pokémon-Platz. Ja, ihr da. Warum seid ihr eigentlich nicht unterwegs, um das Team von Adi zu jagen? Du wirst gleich reden. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Außerdem dürften die mittlerweile schon über alle Berge sein. Wir können es allerhöchst noch bis zur lapis höhle schaffen. Ich hatte mich ja auch an der Verfolgung beteiligt. Allerdings sind sie zum Feuerberg geflohen. Da kriegt mich aber nichts in der Welt hin. Und so habe ich dann ihre Spur verloren. Ich bin schließlich von Typ Pflanze, wie ihr wisst. Feuer und ich, das geht gar nicht. Keine Ahnung, was danach aus dem Team von Adi geworden ist. Wenn man bedenkt, dass sie ihr Leben auf dem Feuerberg riskieren. Sorry. Ah. Hut ab, die sind echt aus einem anderen Holz geschnitzt als ich. Was? Was seid ihr doch für jämmerliche Waschlappen. Aber was ist mit deinem Team, Großmaul? Kannst du auch was anderes, als hier nur große Töne spucken? Ihr hängt hier bloß auf dem Pokémon-Platz rum und dreht dämmchen Tut gefälligst auf mal was los. Haltet uns daraus. Kopiert? Haha, ich gebe ihm jedes Mal eine neue Stimme. Schließlich haben wir bereits eine sehr wichtige Aufgabe. Wir halten nur aller Welt über das unrühmliche Ende von Adi auf dem Laufen. Also echt, das habt ihr euch ja prima ausgesucht. Ach du meine Güte, ach du liebes Was hast du denn, Meditalis? Adi, Adi ist... Adi ist denn die Schnee von gestern, willst du sagen? Wie? Ja, endlich sind wir die Nervenzäge los. Nein, ganz im Gegenteil. Adi ist zurück? B was? Was sagst du da? Da drüben! Adi! Siehst du sie denn zurück? Hallo Leute, wir sind wieder zurück. Puh, endlich sind wir nach Hause. Wieder zu Hause, wir waren echt lange fort. Das hier ist also euer... Ganz genau, das ist unser Pokémon-Platz. Ich habe das hier alles irgendwie schon längst schon sehr vermisst. Hey Gekabor. Ach du bist es, Gengar, lange nicht gesehen. Unfassbar, woher nehmen diese Kniche nur ein solches Selbstbewusstsein? Und wer ist hier aber das dritte Pokémon im Schlepptau? Was du da erzählt hast, war alles an den paar herbeigezogen, Gengar. Adi hatte nichts mit all dem Aldi überhaupt zu tun. Er ist unschuldig. Hä? Was? Ist das wahr? Und ob, wir haben nämlich Volona getroffen und alles herausgefunden. Adi ist nicht der Mensch aus der Legende. Als wir das erfahren haben, machten wir auf dem Absatz kehrten alten zurück. Moment mal. Was sagt denn, dass wir dem trauen können? Wer so eine Behauptung aufstellt, muss auch Beweise liefern. Beweise? Ganz genau, hieb- und stichfeste Beweise. Her damit und zwar Dali. Beweise, aber wir haben keine Beweise. Ach, wie schade, das ja nenne ich aber Pech. Aber trotzdem schön, dass du gekommen bist. Schön blöd, meine ich natürlich. Das erleichtert uns die Arbeit. So, meine Pokémon, machen wir Adi fertig. Nanu? Was habt ihr denn? Wollt ihr nicht loswerden? Ich, ich habe die ganze Zeit an Adi geglaubt. Auf dich falle ich nicht herein. Ich bin auch raus. Immerhin hat mir das Team von Adi die Haut gerettet. Ich habe mich eh nur widerwillig an der Jagd beteiligt. Und das auch nur, weil du, so, weil du so darauf bestanden hast. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er wirklich so böse sein soll. Ich habe ebenfalls genug gehört. Ich glaube Adi. Genau, wer braucht schon Beweise? Hm. Hey Leute, jetzt kommt Filippo noch. Was? Was ist das? Sieht aus wie eine Zeitung, oder? Okay, dann lese ich mal vor, was hier steht. Pokémon-Zeitung Extrablatt. Adi unschuldig, Adi traf unter den Augen, wachsamen Augen von Simsala. Er konnte den Beweis erbringen, dass keinerlei Verbindung zu den Menschen aus der Legende besteht. Daraus ist zu schließen, dass Gengos behauptet nichts als hinterhältige und böse Verleumdungen waren. Ende. Ah, du mieser. Nicht sie weg von hier. Die Rennen zum Teich, da geht's nicht weiter. Stehen geblieben, du Lügner. Du hast uns alles das Licht geführt. Wir kommen zurück. Danke, es gut, tut gut, wieder hier zu sein. Wir sind zurück, ganz wie versprochen. Ich bin sehr so froh, dass Adi jetzt nicht mehr unter Verdacht steht. Oh ja, und ich erst. Nun müssen wir von niemandem mehr davonlaufen. Also dann, Adi. Wir sind beide ziemlich erschöpft. Gönnen wir uns eine Mütze schlafen. Unser Retterteam ist dann morgen wieder einsatzbereit. Geben wir alles. Am nächsten Morgen. Boah, ich wollte die Folge nicht bennen. Egal, machen wir das nochmal. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? So, jetzt können wir das Rettestin wieder voll durchstarten. Paypal wieder Post für uns. Lass uns wie gewohnt unser Bestes geben, Adi. Super, dass du zurück bist, jetzt kann ich dir wieder die Post bringen. Ich habe dich schon mit vollgepacktem Schnabel erwartet. Demnächst gibt es wieder jede Menge Post, das also sei bereit. Der Pelipper. Wie schön. So, passiert noch irgendwas, wenn ich hier auf die Stage gehe? Nö. Alles klar, aber das machen wir dann nächstes Mal, Ressourcenmanagement und so. Weil ich habe eh viel, viel zu viel... Ah, guck mal an. Oh, das ist süß. Ohne Mogelbaum, Mogelbaum kann ich niemanden ärgern. Beendet meine lange Weile. Finde Mogelbaum. <lacht> voll cute. Ich mag das. Jetzt also haben wir C-Rang sogar. Die geben richtig viel Epi sogar. Das ist voll geil. Klärberg E4 geht eigentlich voll klar. Haben wir irgendwas zum Raushauen? Sonst noch C-Ränge? Ja, hier, Lapis-Höhle, bring mich zu Voltenso. Oh, der ist richtig mühsam. Ähm, dich brauche ich auch nicht. Jetzt kann ich ziemlich viel F-Ränge mal loswerden, vor allem. Das reicht mal. Also, wir machen nächstes Mal die ganze Inventar, Verkaufssache, alles, weil diese Menge Geld, da möchte ich, das möchte ich zeigen, wie viel ich da bekomme. Weil ich selber noch nicht weiß, wie viel. Und wir haben jetzt Absol frei. Und Absol ist in irgendeinem Gebiet, das ich vorhin nicht hatte eigentlich normalerweise. Finsterkamm, weil den muss ich kaufen. Und den habe ich hier einfach. Oder kriege ich den am Anfang geschenkt? Das kann auch sein. Oder man schaltet ihn erst hier frei. was für Pokémon können denn hier leben. Das steht nicht mal. Ah mal. ne, das muss ich ja bei... Knuddeluf nachschauen gehen. Weil der kam, den musste ich meiner Meinung nach kaufen. Ja, wir sind da alle zurück. Tada! Einen Moment. Sorry, ich musste kurz genießen. Oh Mann. Äh. Finster kam hier. Nebulak, Gengar, doch, Nebulak, den habe ich sogar gekauft, meinte ich. Ja, okay. Wir machen das nächste Mal. Wir beenden jetzt mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe euch hat gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's zuerst mit ein paar kleinen Missionen los und danach gibt's wieder Story, also allzu also viel Ruhe haben wir nicht, aber den Goldrang erreichen wir, da bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Ja, also, danke fürs Zuschauen, cheerio!